Ja, herzlich willkommen zum zweiten Drehtag. Es ist äh, extrem früh. Ähm, wir sind jetzt die Ersten schon hier, weil wir uns ein paar Locations hier noch anschauen müssen. Wir haben gestern schon ausgiebig gescoutet, aber jetzt geht es darum, die letzten Szenen, äh, die Orte für die letzten Szenen zu finden. Und vor allen Dingen hatten wir jetzt Zeit, da wir alleine waren, ein bisschen mit diesem kleinen äh, technischen Wunderwerk, das Zoom H5, ähm, ein paar Stereo-Atmos zu machen. Das braucht man. Damit man später im Film die Atmosphären-Sounds unter, den, unter die, die Filmspur zu legen, damit der Sound ein bisschen homogen ist und eventuelle Abbrüche im Ton halt, sag ich mal, ein bisschen zu kompensieren und ähm, dass man halt ein einheitliches Klangbild am Ende hat und ansonsten benutzen wir dieses Gerät auch für unsere normalen äh, Tonaufnahmen kombiniert mit einem, da hinten seht ihr es liegen in diesem Puschel, ähm, mit einem äh, Sennheiser Mikrofon und äh, dann angle ich den Ton, damit der Ton schön satt ist und der wird dann mit dem Videomaterial kombiniert und so haben wir ein gutes Bild und einen guten Ton und das werdet ihr auf jeden Fall in der fertigen Folge dann sehen. Gut, dass ich jetzt so, ja, mal vergessen habe, weil die Ohren total. Was jetzt mir abläuft, ist gar nicht so häufig in der Filmbranche. Film äh, und zwar ein One-Take. Ähm, ich würde mal versuchen, das zu erklären. Also, da hinten, das ist Ludwig mit dem Maschinengewehr. Er filmt über deren Schulter. Der Trupp läuft los in den Graben. Und er schießt da hinten die Russen. Bin ich mal gespannt, ob alles klappt. Für so einen One-Take hat man natürlich immer nur. Moment. Für so einen One -Take hat man natürlich immer nur einen Versuch. Und wenn es nicht klappt, muss man alles immer von vorne machen. Also bin ich mal gespannt, ob es klappt. Gibt auch was äh, zu hören gleich. Ich filme den mal auf und tue den einfach mal umgeschnitten in den Vlog rein. Ja, hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Mal sehen, was der Kameramann jetzt sagt. Sie wird bestimmt Film ziemlich cool aussehen. So was macht immer Stimmung, wenn die Musik dann auch passt. Deswegen, mal sehen. Naja, wir machen mal weiter. Das ist ein ist nicht nicht gegangen. Gegangen. Oder so. Ja, Was hast du eigentlich? Also Warum bist du überhaupt hier? 20 mm weil ich besser ja schon bin als du. Ah, du als ich. Du ja, hast ist doch, doch gut, gar keine dann, Ahnung. Das ist, das gut nein, hast du nicht. Weil Und es sind dann, überhaupt keine Argumente, dann, die dann, du lieferst. Du redest einfach nur draußen. Jo, wir haben jetzt ungefähr noch anderthalb Stunden Zeit um äh, unsere, äh, unsere Szenen alle zu beenden. Äh, ich denke, das schaffen wir auch. Und, aber noch ein kleines Thema zum Dreh. Natürlich haben es am, am Dreh gibt's verschiedene Leute mit verschiedenen Meinungen. Also, wenn ihr Filme dreht, äh, seid immer gewahr, dass es zu Streitigkeiten führen kann. Dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, wie soll man das jetzt drehen, wie soll man das drehen. Wichtig ist dabei am besten meiner Erfahrung nach, dass man einfach äh, sachlich darüber diskutiert und einfach sagt, klipp und klar, okay, den anderen fragt, was, was genau willst du jetzt, wie sollen wir die Szene jetzt umsetzen, dass es nicht, man sich an Kleinigkeiten auffällt und im Worst Case äh, muss man halt auch einfach mal nachgeben, wenn man merkt, okay, das. Ich beharre jetzt auf etwas. Wie wichtig ist mir das wirklich, was ich jetzt hier will? Ähm, behindert das jetzt das Projekt? Ist es wirklich so wichtig und so viel wert, dass man jetzt sagt, ich boxe das jetzt durch, auch wenn es jetzt gut führt? Äh, manchmal muss man auch einfach sagen, okay gut, wir machen so, wie er das sagt. Ähm, Film ist ja in der Regel keine Demokratie, von daher ist das ganz oft so. Also meine beste Erfahrung hatte ich eigentlich damit, dass man so eine Art jemanden hat. Ja? Ah, ich bin im Bild, ich muss raus. Die wichtigste Sache, die ich gelernt habe, ist, dass man einfach am besten jemanden hat, der, äh, sage ich mal, den Blutwurf hat. Der wirklich denn letztendlich entscheidet, wir machen das jetzt so. Bei Filmen ist leider keine Demokratie. Man kann natürlich gewisse Sachen probieren, demokratisch umzusetzen, aber es muss man immer einen geben, der am Ende auch die Hand vor Augen und sagt: So, schlöß jetzt, wir machen das so, wie ich das sage. Oh, jetzt kommt die nächste Szene. Da wäre dann eh abgestoppt worden, ne? Ja, am Schluss noch einfach reinrutschen würde ich dann einsetzen. Weil alle anderen waren ja schon unten... Äh, ja, hast du es jetzt gemerkt? Nun genau. Reinkoßen, ja. rein rein oder? Was, was, was, ist was ist das denn, Willi? Kann ich da hier stehen bleiben? <lacht> Auch weil ich... Ja, soll ich den dann noch runterziehen, den Astern an? Das ist so falsch. <lacht> ich will nur ein Detailschall machen, dass das der das so Russen ist. Ein Schifferschluss. Sollen wir nicht im Hintergrund noch die Russen machen? Nee, ich will von unten hier so, dass die... Ja, mein Klebermann Du hast nur Was den Ast drauf. Hier, also es geht ja theoretisch nach der Seite. Okay, dann gut. <lacht> <lacht> Du warst Ich hab gar keine jetzt hast Ja, Willst du dich ein bisschen Du bist ein Typ, du ein bisschen Dann drehen wir jetzt schon mal die ersten Sachen, Ludwig. Kalt, Jansen? Fährst, kalt. Jansen? Ja, Jakob auch. Was, was nervt euch am meisten so beim Filmdreh? Du. du. Wir können gerne uniformen. Um du. du, bist du. Bist Nein, Nein, was am meisten nervt ist hier äh, Adrian, der ständig schlaue Sprüche reißt. Jansen? <lacht> Nein, auch nicht. Warten. ist warten. Warten. Warten in der Kälte. Und nichts zu tun haben. Das ist die von Und wie schafft man das denn, sage ich mal, in der Rolle zu bleiben, wenn man so lange warten muss? Naja, man muss ja nicht in der Rolle bleiben. Keine Ahnung. Wie machst du das? Nee, ich geh wieder rein, sobald es losgeht. Keine Ahnung. hier so auf Ja, also, nein. Super <lacht> wenn, ja, wenn er einfach losläuft, los. die ganze Zeichengeberei ist schon ein bisschen ja, also ich meine, in, in, in oder in der Leut macht's noch geiler. Er selber geht gar nicht, sondern das Nee, da muss wird ihr am beide, die haben beide das, das Ding F los. Und dann muss halt muss er halt los. Nee, dort etwas. Den Anschlag des Stoffers ist ja auch viel mehr wirtschaftlich. Da muss so, weil er ja, so anders ja, ja, so so der Rolle erhält oder angegriffen. Ich glaube, ich habe mich klar ausgedrückt. Jakob, Schalts Offizier. Ja, schrecklich. Wir haben ein Loch, ein bisschen Zusammenhalt. Ich Abitur. Du läufst da <lacht> ja vorne an. Du stirbst noch. Willst <lacht> du jetzt mal ins Offiziersloch?